Ich begrüße euch ganz herzlich zum heutigen Video und ich zeige euch heute einen neuen Trick mit einer Keule. Und ihr müsst dazu eigentlich auch nicht mit drei Keulen jonglieren können oder so. Ihr braucht einfach nur eine Keule und wenn man den ganzen Trick kann, dann sieht er so aus. Wie funktioniert das Ganze? Ihr nehmt die Keule ungefähr so und dann nehmt ihr sie so leicht schräg hier. Und geht mit dem Arm einfach nach vorne. Also ihr habt hier die Keule, geht mit dem Arm, schiebt den ruckartig nach vorne sozusagen und löst dann hier die drei Finger. Somit wandert die Keule um den Daumen einmal herum. Ich es euch nochmal. Also nehmen, dann ruckartig nach vorne und die Finger lösen. Ich zeige es euch ganz jetzt in meiner Zeitlupe. Video, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Ich werde euch auf jeden Fall antworten. Anregungen, Wünsche oder neue Videoideen zu Tricks, die ihr noch nicht könnt, die ich euch erklären soll oder was weiß ich. Einfach in die Kommentare. Ich würde mich darüber freuen. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir eine positive Bewertung da. Dann sehe ich auch, welche Tricks euch wie gut gefallen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns am Samstag um 16 Uhr wieder. Bis dahin, ciao.